Vor dem Beginn dieses Vortrags vielleicht jetzt aufgrund der Fragen gerade noch ein Hinweis auf einen äh, etwas älteren Vortrag, den ich in äh, Salzburg mit ein paar Kollegen äh, gehalten habe zum Thema Plagiat als Problem der Hochschullehre. Da erscheint jetzt in Kürze in der, äh, eine entsprechende Ausarbeitung dazu ähm, in der Zeitschrift der Didaktik der Rechtswissenschaft, der ZDRW.de, jetzt im vierten Quartal. Das müsste jetzt eigentlich im Druck sein. Ich kann gerne, wenn das erschienen ist, nochmal einen Hinweis rumschicken. Da haben wir unter anderem ein, äh, eine Art... Ähm, Blick auf ein Mustercurriculum, ein abgestuftes Vorgehen in den verschiedenen Studienphasen gegen aufgedeckte Plagiatsfälle. Also, so genau dieses am Anfang sind Plagiatsfälle nach unserer Feststellung vielfach einfach Unwissenheit der, der Kenntnis der wissenschaftlichen Standards und der richtigen Vorgehensweise, dass da eben viel mehr mit Unterstützung und Angeboten. Gearbeitet werden muss und je weiter die eigene Ausbildung voranschreitet, desto stärker die Sanktionsmöglichkeit und desto weniger die Prävention. Also, wenn man auf der Etage von Herrn zu Gutenberg Frau Schawan angekommen ist und solche Klöpse bringt, dann äh, hilft eigentlich nur noch Sanktionen. Da ist mit Prävention und weiterer äh, Unterstützung und Beratungsmaßnahmen wahrscheinlich nicht mehr so viel zu holen. Ähm, ja, damit zu dem äh, heutigen Vortrag: Spicken 2.0 Abschreiben mit elektronischen Gadgets. Wie schon angekündigt, will ich einen etwas anderen Blick auf dieses Thema werfen. Ein Blick, der allerdings in dem Vortrag von Professor Hoffmann auch schon angeklungen ist. Und zwar würde ich gerne mal gucken, was wir hier so auf dem Radar haben für die elektronischen Gadgets, was da so passiert, was man sich da so anschauen kann. Mein Ansatz lautet Lernen von Jon Snow als Eingangsbeispiel zu diesem Thema. Jetzt werden viele sagen, habe ich schon mal gehört, den kenne ich. Das ist der Jon Snow aus der HBO-Erfolgsserie Game of Thrones, den meine ich allerdings nicht. Der schreibt sich auch ohne H obendrein. Sondern lernen wollen wir von diesem Herrn hier. Das ist Dr. Jon Snow, ein britischer Arzt aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt schreiben Sie sich zu Recht verwundert die Augen und sagen, was will uns denn einer aus dem 19. Jahrhundert über die Vorgehensweise gegen heutige elektronische Gadgets erzählen? Genau das möchte ich gerne versuchen, Ihnen näher zu bringen. Die Problemdarstellung, wo ich nämlich der Meinung bin, dass ein großes Problem, vor dem John Snow im 19. Jahrhundert stand, etwas vergleichbar ist und man eher Lehren gezogen hat, auf die wir auch schauen können bei unserem Problem, würde ich Ihnen gerne zeigen, was war das Problem von John Snow. Er war wie gesagt britischer Arzt im 19. Jahrhundert zum Zeitpunkt des Ausbruchs einer schweren Choleraepidemie in London. Und ähm, dieser Choleraausbruch war mit den damals bekannten medizinischen konventionellen Maßnahmen absolut nicht einzudämmen. hat innerhalb weniger Monate Tausende von Todesopfern gefordert und schien äh, überhaupt nicht zu stoppen zu sein. Das Problem von John Snow bestand darin, er hatte neue Erkenntnisse, von denen er glaubte, damit könnte er der Sache irgendwie Vorschub leisten und helfen. Wie das aber mit neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft häufig so ist, von der zum damaligen Zeitpunkt arrivierten Wissenschaft wurden die nicht so wirklich anerkannt. Man hat, ging damals zum Beispiel davon aus, dass cholera sich über sogenannte Miasmen verbreiten, also über Ausdünstungen aus Leichen, aus Kot, aus Unrat und so weiter. Jon Snow hat gesagt, hält er für Quatsch, für ihn sind das Erreger, die sich im Wasser äh, aufhalten und bewegen. Und wie sich dann äh, irgendwann herausstellte, tatsächlich war es auch so. Zeit seines Lebens wurden diese Erkenntnisse bei ihm aber nicht anerkannt. Erst nach seinem Tod äh, fand das Eingang in die moderne Medizin. Da man seine neuen Erkenntnisse nicht anerkannt hat und sich auf alte Maßnahmen beschränkt hat, war eben keine Eindämmung zu sehen. Die damals bekannten, anerkannten Maßnahmen waren absolut unzureichend, um dem Problem angemessen zu begegnen. Jetzt kommt mein Vergleich zu unseren heutigen elektronischen Gadgets. Das Grundproblem dazu ähm, möchte ich an folgendem Bild zeigen. Das hat man vielleicht schon mal in anderen Zusammenhängen gesehen. Das ist die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide die davon ausgeht, dass es bestimmte basale Grundbedürfnisse des Menschen gibt und er immer erst dann nach der nächst höheren Stufe strebt, wenn er die untere erreicht hat. Das heißt, solange Luft, Wasser, Essen, Schutz nicht gegeben sind, äh, strebt man in der Regel noch nicht nach Sicherheit und Geborgenheit. Einfaches Beispiel aus der Steinzeit, wenn nicht genug zu essen da war, ist man trotzdem rausgegangen zum Jagen, auch wenn da draußen Jäger und Mammuts rumliefen. Da war Sicherheit erstmal zweitrangig. Mittlerweile, und das ist das Problem unserer heutigen Zeit, muss man die, diese Pyramide etwas erweitern, die sieht nämlich inzwischen eher so aus. Das heißt, zum einen die Grundbedürfnisse äh, gerade der jungen Generation, Schülern, Studierende, sind heutzut bestehen heutzutage aus äh, nahezu ausschließlich Digital Natives, also Personen, die keine Welt ohne Smartphone, Internet und jederzeitige Verfügbarkeit der entsprechenden Informationen mehr kennen. Das führt eben zu, für uns zu einem vergleichbaren Problem. Auch die Gadgets sind entsprechend weit, weit verbreitet und mit einfachen, bisher bekannten konventionellen Maßnahmen nicht wirklich einzudämmen, ihre Benutzung zu untersagen und sonstige Maßnahmen dagegen zu ergreifen, ist in der Regel relativ äh, aussichtslos. Ich bin der Meinung, es gibt auch bei uns schon vorliegende wichtige Erkenntnisse, mit denen man dieses Problem angehen könnte, die aber unzureichend berücksichtigt werden oder nicht wirklich anerkannt werden oder nicht ausreichend verbreitet sind. Das, was bei uns an Maßnahmen diskutiert wird, vor allen Dingen auf der technischen Seite, gegen technische Gadgets vorzugehen, ist meiner Meinung nach nicht zielführend. Denn, ähm, damit komme ich zum nächsten Punkt, was bedeutet denn eine konventionelle Eindämmung? Auch hier zunächst der Blick auf das, was zu Zeiten von John Snow stattgefunden hat. Die Medizin im 19. Jahrhundert betrachtet immer nur das Individuum. Krankheit des Einzelnen, Symptome, die angegangen und bekämpft wurden. bekämpft wurden, kannte also nur Einzelfälle. Ins Blickfeld geraten bei solchen Epidemien ist allenfalls die weitere oder die äh, vertiefte Erkenntnis, dass man mit erweiterten Hygienemaßnahmen dem Ganzen begegnen muss. Das war damals schon was relativ Neues, dass man das eben entsprechend mit eingebaut hat. Aber die Entwicklung der Erreger ist in der Regel immer schneller als die Hygiene- und die Eindämmungsmaßnahmen. Das ist bis heute so. Sie kennen alle die Zeitungs- und Nachrichtenberichte von entsprechenden äh, Antibiotikaresistenten Keimen in Krankenhäusern, die zu Todesfällen führen. Auch da kann man mit Hygienemaßnahmen alleine nicht viel machen. Da müssen andere Maßnahmen ergriffen werden. Ist aktuell ja durchaus in aller Munde. Auch bei den Gadgets ist es so, dass man in der Regel immer nur auf einzelne Arten von Täuschungen schaut und sich überlegt, wie kann ich die unterbinden. Durch Regeln, durch Verbote. Dann müssen wir Prüfungsordnungen bemühen. Äh, wir haben eben die Bilder bei Professor Hofmann gesehen mit den auf dem Tisch gelagerten äh, Smartphones und den Geräten, da geht es dann schon wieder los. Ich selber komme aus der Rechtswissenschaft, wir haben teilweise Prüfungen, wo 400 Leute die gleiche Klausur schreiben. Wir können uns nicht 400 Smartphones vorne auf den Tisch legen lassen. Ja? Zum einen geht es ja dann schon los. Wenn die Dinger anschließend wieder abgeholt werden, nimmt jeder tatsächlich seins mit. Wie viele verschiedene sind das überhaupt? Passiert unbewusst, kann auch bewusst passieren. Ja, da hat jemand einen Samsung S5 hingelegt und nimmt einen S6 anschließend mit. Und schon geht das los. Wer ist dafür verantwortlich? Derjenige, der die Prüfung durchführt, hat einen Riesenärger. Das ist also auch mit Änderungen von Prüfungsordnungen und so weiter, ist da natürlich nicht zu reißen. Das heißt, eigentlich machen wir genau das Gleiche wie die Medizin im 19. Jahrhundert. Wir denken immer nur über zusätzliche und erweiterte und verschärfte und noch stärkere Hygienemaßnahmen nach. Und letztendlich ist aber auch die Entwicklung der Gadgets und Möglichkeiten, damit umzugehen, genauso schneller, wie die Erreger es damals waren, dass wir durch das Reagieren auf solche veränderten Prüfungsbedingungen und solche Hygienemaßnahmen, dieses, diesen Wettlauf, dieses Rennen, werden wir genauso wenig gewinnen wie die Medizin im 19. Jahrhundert. Das hat so ein bisschen was vom Wettrüsten im Kalten Krieg. Und äh, das Ganze schaukelt sich immer hoch, aber wir werden nie die Nase vorn haben als Prüfende, die sagen, wir wollen auf technischem Wege diese Benutzung dieser Gadgets eindämmen. Das wird einfach nicht klappen. Deswegen bin ich der Meinung, müssen wir mal einen neuen Lösungsansatz denken, der so neu gar nicht ist. Und auch der klang bei Professor Hoffmann schon kurz an, den würde ich mir gerne ein bisschen näher anschauen. Der neue Ansatz bei Jon Snow war nämlich der, dass er auf Grundlage seiner Erkenntnisse gesagt hat, ich mache doch mal was anderes. Wenn mir das keiner glaubt und ich selbst das beweisen kann, und das glaubt mir immer noch keiner dann muss ich einfach das Problem alleine lösen und beenden. Was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt und hat von einem, äh, von einem Londoner Bezirk, Soho, wo die höchste Sterblichkeits- und Ansteckungsrate war, eine akribische Karte gezeichnet, wo er die Wohnorte der Todesopfer eingetragen hat. Und diese Karte, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, zeigte, dass es einen zentralen Punkt gibt, um den sich eine sehr starke Häufung dieser Todesfälle zeigte. Und von da aus nach außen wurden es immer weniger und immer dünner. Das heißt, er hat mit einer Hilfsmaßnahme, er kannte die Quelle, den Ort, den Erreger direkt bekämpfen, äh, erledigen, erschießen, verbrennen, was auch immer, funktionierte nicht. Aber er hat einen zentralen Punkt ausgemacht, der offensichtlich das Problem war, ohne dass er das Problem genau kannte. Und dann ist er hingegangen an diesen Punkt und hat festgestellt, das ist eine Wasserpumpe. Und er hat äh, an dieser Pumpe ganz einfach den Hebel, den Pumphebel abgeschraubt, so dass sie nicht mehr benutzt werden konnte, weil er der Meinung war, der Choleraerreger hält sich im Wasser auf, ist in dieser Pumpe, wenn ich den Brunnen stilllege, ist wahrscheinlich eine Menge geholfen. Und siehe da... Die Todesfälle gingen innerhalb kürzester Zeit rapide zurück, es gab kaum noch neue Ansteckungsfälle, er hatte offenbar die äh, entsprechende Quelle entdeckt und hatte die Quelle zum Versiegen gebracht. Ohne dass er den Erreger direkt bekämpft hat, hat er die Übertragung des Erregers auf die Opfer verhindert. Und das Ganze gilt heute, nachdem diese Theorien anerkannt sind, als die Geburtsstunde der modernen Epidemiologie, die nämlich nicht mehr auf den Einzelfall guckt, sondern aufs große Ganze und die Übertragung unter den einzelnen Individuen angeht und bekämpft und die Verbreitung entsprechender Probleme und Erreger angeht. Und genau sowas können wir mit unseren Gadgets auch machen. Der Hebel ist da meiner Ansicht nach die Didaktik. Ich bin jetzt selber Hochschuldidaktiker, deswegen ist es für mich die Hochschuldidaktik. Das wird aber in der Schuldidaktik ja nicht viel anders sein, was diesen Punkt angeht. Den äh, wäre mein Plädoyer viel stärker als Hebel einzusetzen und nicht als, zwar als den Hebel, den wir abschrauben, sondern einen, den wir viel stärker dran schrauben sollten und richtig äh, verschrauben sollten. Denn es gibt entsprechende Erkenntnisse in der Hochschuldidaktik, wie man sich einem solchen, diesem Problem durchaus nähern kann. Das wird nur äh, häufig sehr stiefmütterlich berücksichtigt. Dieser Hebel, diese hochschuldidaktischen Erkenntnisse sind einfach eine professionellere Prüfungsgestaltung, nämlich insbesondere eine Lernziel- und Kompetenzorientierte. Und das ist der Punkt, den Professor Hoffmann auch schon drin hatte. Dass das nicht unbedingt der leichtere und einfachere Weg ist, ist schon klar. Nur was machen wir hier? Wir denken darüber nach, dass wir eine Situation, die uns unschön erscheint, die uns Ergebnisse liefert, die wir so irgendwie nicht in Ordnung finden, irgendwie verändern müssen. Ja, dann muss man an der Situation, an dem Verhalten, was dazu führt, auch entsprechend was ändern. Welche Maßnahmen sind das? Ich gehe davon aus, die meisten werden schon mal gesehen haben. Die Blum'sche Taxonomie der Lernziele. Auch hier wieder eine Pyramidendarstellung. Man sieht eben hier bei den verschiedenen Stufen, das geht los mit Wissen, Verstehen, Anwenden, Analysieren und so weiter. Das stammt von Benjamin Bloom aus dem Jahr 1956. Er hat zwischendurch selber nochmal modifiziert. Die beiden Obersten wurden mal von ihm selber nochmal ausgetauscht in der Reihenfolge, in der Gewichtung. Und es gibt natürlich einiges, jede Menge Kritik an diesem System, aber es gab auch jede Menge Weiterentwicklungen. Andere Didaktiker, die das Ganze aufgenommen haben, eine der bekanntesten Weiterentwicklungen ist wohl diese hier von 2001, die nämlich noch eine Dimension, eine Ebene hinzugefügt hat. Und das ist eben etwas, was man in der Hochschuldidaktik meiner Ansicht nach noch viel stärker berücksichtigen könnte. Und damit würde man eine Menge der Probleme lösen, über die wir uns hier unterhalten. Diese Weiterentwicklung nimmt nämlich diese sechs Kompetenzstufen, diese sechs Lernzielstufen von Bloom auf und beschreibt das Ganze eben als die bloße kognitive Prozessdimension, die natürlich eine Rolle spielt, die aber nicht die einzige ist. Sondern all diese sechs Ebenen äh, etwas zu ähm, lernen und auch letztendlich in einer Prüfung abgeprüft äh, zu werden, haben eben auch was mit den Wissensbestandteilen tun, äh, zu tun. Und diese Wissensdimensionen teilen sich eben auch nochmal auf in unterschiedliche äh, Abstufungen. Und wenn man diese beiden Achsen sozusagen zusammenbringt, dann entsteht daraus ein solches System von Lernzielen, und wenn man das Ganze mit entsprechenden Verben sich anschaut, dann sieht man, dass hier eine ganze Reihe von Lernzielen, die es für Studierende, für Schüler zu erreichen gilt. Und damit korrespondieren natürlich entsprechende Prüfungsfragen. Beispiel aus der Rechtswissenschaft, aus meinem Fach. Es ist ein Unterschied, ob ich den Studierenden in einer Klausur, in einer Prüfung die Frage stelle, zählen Sie mal die vier Auslegungsmethoden auf, die die Juristerei klassischerweise kennt. So, das ist etwas, das kann ich unter Umständen unter dem Tisch auf dem Smartphone relativ schnell googeln. Dann schreibe ich die vier Dinger hin und das war's. Wenn ich aber einen Gesetzesauszug hinlege und sage, wenden Sie die Ihnen bekannten Methoden der Gesetzesauslegung auf diesen Passus an und interpretieren Sie, was das Gesetz regeln möchte, regeln will, dann habe ich gleich mehrere Stufen eingebaut. Diesen reinen Wissensabfrage kennt jemand die Auslegungsmethoden habe ich gleich mit eingebaut. Und wenn ich die Frage auch noch nicht formuliere, nennen Sie die vier Auslegungsmethoden, sondern nennen Sie die Ihnen bekannten Auslegungsmethoden, dann habe ich auch noch nicht mal vorgegeben, welche Zahl es da entsprechend gibt. habe auch das gleich mit abgefragt und mit abgeprüft. Das heißt, durch eine entsprechende Umgestaltung wie stark man jetzt auf dieser Stufe nach oben steigen möchte, darüber kann man ja nun wirklich diskutieren. Man muss ja jetzt nicht immer nur in der hintersten, obersten Ecke sich bewegen. Das ist ja nun auch nicht äh, Sinn der Sache. Natürlich muss das soll das Ganze sich stufenweise aufbauen. Aber wenn man sich eben äh, diese Abstufung ansieht, dann ist der Hebel aus der Hochschuldidaktik, um dem Problem Täuschung mit elektronischen Gadgets zu begegnen, einfach darin zu sehen, zu sagen, Je weiter ich in diesem vorderen flachen Teil, in diesem flachen Gewässer mich bewege, desto leichter mache ich es denjenigen, die täuschen wollen und täuschen können, das, was ich dort abfrage, auch mit Gadgets eben äh, herauskriegen zu können. Und ich prüfe eben keine individuelle Leistung des Studierenden oder des Schülers mehr ab. Je höher ich auf dieser Treppe nach hinten komme, desto schwieriger bis hin zu unmöglich ist es, das, was dort gefordert ist, mal eben schnell, selbst bei einem Toilettengang mit dem Smartphone in Erfahrung zu bringen. Das funktioniert eben nicht. Das heißt, Texte vergleichen, interpretieren, analysieren, anwenden, all diese Ebenen schon aus der Blum'schen Taxonomie, kann ich nur sehr schwer bis gar nicht mit entsprechenden elektronischen Gadgets in der Kürze der zur Verfügung stehenden Prüfungszeit in adäquater Art und Weise herauskriegen. Deswegen wäre mein Fazit, diese und weitere Erkenntnisse, aus der vor allen Dingen aus der Didaktik, liegen vor. Das sind wirksame Maßnahmen, die müssen nicht erst entwickelt werden. Und insbesondere müssen wir keine weiteren Maßnahmen entwickeln auf technischer Ebene. Denn das ist ein Kampf, den wir nicht wollen, der eigentlich gar kein Kampf sein sollte. Und wenn wir den angehen wollen, das ist es ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Das heißt, der einfache Hebel sollte einfache Hebel in der Bezeichnung in der Umsetzung natürlich deutlich schwieriger, ohne Frage, aber da sollten wir hinkommen. Je didaktischer, das heißt, je lernziel- und kompetenzorientierter ich die Prüfung gestalte, desto weniger Gedanken muss ich mir um die Gadgets machen, denn desto unerheblicher sind die dann. Je höher ich also die Kompetenzstufe wähle, in der ich meine Prüfung gestalte, desto weniger Sorgen bereiten mir die Gadgets. Dann lassen wir die einfach drin. Und man kann eben noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir können ja noch mal darüber nachdenken, diese Gadgets auch tatsächlich bewusst in die Prüfung einzubauen dass ich eben davon ausgehe, ich fange an auf den kleinen Wissensabfrage, auf den flachen Wissensabfragestufen und lasse da aber bewusst alle äh, entsprechend das Gadget einsetzen. So, was mache ich denn dann? Dann prüfe ich deren Suchstrategie. Ich prüfe nicht mehr, haben sie es gewusst, ja oder nein, null oder eins in äh, Computersprache, sondern ich prüfe, wie schnell und wie umfassend sind sie mit den Gadgets umgegangen, um diesen relativ simplen Prüfungsbestand herauszufinden. Und das ist meiner Ansicht nach generell auch ein Problem, gerade auch von universitären Prüfungen, in meinem Fach aus meiner Sicht ganz besonders schlimm. Ähm, denn da heißt es immer schön in Juristenausbildungsvorschriften, es ist eine Verständnisprüfung. Und wenn man dann sich die eine oder andere, vor allen Dingen mündliche Prüfung anguckt, wo man das eigentlich sehr schön machen könnte, weil man da mit mehreren Prüflingen und mehreren Prüfern ein Fachgespräch auf hohem Niveau über lange Zeit entwickeln könnte, trotzdem findet da massenweise Wissensabfrage statt. Und man fragt sich, was soll das? Und das ist vor allen Dingen deswegen tragisch, wenn man sich überlegt, dass jemand da in einer Zweitexamensprüfung, Staatsexamen Jura sitzt, dann ist das die Prüfung, die eine Aussage darüber liefert, kann ich einen der damit verbundenen geschützten Berufe ergreifen. Also Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt, kann ich nur werden mit beiden juristischen Staatsexamina. Was liefert die Prüfung für eine Aussage? In der Prüfung soll sozusagen eine Prognoseentscheidung getroffen werden. Dieser Prüfungskandidat wird in der Lage sein, in Zukunft diesen Beruf adäquat auszuüben. Und hat alle Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man dafür braucht. Wenn ich aber zu 80% Wissensbestandteile abgefragt habe, kann ich diese Prognoseentscheidung gar nicht treffen. Das heißt, schon an der Stelle muss aus ganz anderen Gründen, bevor wir überhaupt mit den elektronischen Gadgets anfangen, so eine Prüfungsgestaltung viel kompetenzorientierter stattfinden und die Möglichkeiten dazu sind da, die Erkenntnisse gibt es. Das heißt, die konventionellen Eindämmungsmaßnahmen, mit denen Jon Snow sich rumschlagen musste, haben wir auch. Das sind die typischen Rahmenbedingungen äh, des Prüfungssettings. Natürlich spielen die jetzt keine untergeordnete Rolle, das braucht man natürlich auch. Ob man es jetzt so übertreiben muss mit den DIN A4 äh, Blickrichtungsbegrenzern und so weiter, steht dann auch auf einem anderen Blatt, in dem Fall auf zwei Blättern. Aber natürlich braucht man das. Also man kann jetzt nicht, die Hochschuldidaktik sollte sich auch nie aufschwingen zu sagen, wir können das alles lösen und den ganzen Prüfungssetting-Kram können wir dann weglassen. Nein, natürlich spielt das eine Rolle. Aber so wie John Snow es geschafft hat, die Übertragung zu unterbinden, sollten wir einfach die Übertragbarkeit unterbinden. Nämlich die Übertragbarkeit dessen, was ich schnell unterm Tisch mit Gadgets in Erfahrung bringen kann, in die Prüfung und das, was da gefordert wird. Wenn das wenig bis gar nichts mehr ist, dann lasst die Gadgets doch einfach laufen. Und man kann eben noch den Schritt weitergehen zu sagen, vielleicht kann ich die in entsprechenden äh, Prüfungsbereichen bewusst einbauen. Und genauso wie diese beiden Punkte hier zusammenspielen, tun sie es natürlich auch auf dieser Seite. Die Rahmenbedingungen müssen natürlich in gewisser Weise stimmen. Bis zumindest bestimmte Mindeststandards müssen da eben eingehalten werden und stattfinden. Das ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Da kann man eben nicht bei stehen bleiben, sondern man muss eben einen Schritt weitergehen. Das wäre soweit mein. Ansatz und ich würde mich freuen auf Ihre Fragen und auf eine Diskussion dazu. Vielen Dank.